Ich finde auch sehr merkwürdig, dass wir in unserem Festlauf jetzt, jetzt wie hier stehen. N naja, ich weiß nicht, was äh, der Zuschauer jetzt davon halten soll. Okay. So. Ich nehme so. mal ein bisschen runter jetzt, damit ich mir noch was ich bin ja mal gespannt, ob der überhaupt anschlägt. ist hier... hast du? So, dann mache ich die joy Boy. Also wir haben mal kurz Pause gemacht, ja, ist ja klar. Mhm. So, jetzt haben wir 1645. Also analandshaft. Kann man schon mal auswerten. Ähm, negativ, eindeutig, negativ. Von negativ der Analyshaft. Hast ist auch negativ? Ja. Für die anderen sitzen wir nur noch vier Minuten. Da bei Cola kann ich jetzt auch schon sagen, dass der das, äh, negativ ist. Das ist auch gar nichts zu sehen. Ich mal ein kleiner Strich. Und beim äh, Monster Energy der total lecker schmeckt. Ähm, ist hier auch noch nichts zu sehen. Also kann man auch davon ausgehen dass hier ähm, negativ mit Ergebnis rauskommt. Oh, negativ war das bei mir, ja. Cola, Ananas und äh, der Monster Energy Drink halt negativ. Das ist demnächst.